Wir haben ein bisschen gekämpft mit Fahrwerksetting, um wirklich ein fahrbares Setting hinzukriegen. richtig gut ausgesehen. Jetzt. Wir haben einen guten Fortschritt gemacht, auch beim 50 mit dem Fahrwerk. Wir haben alles vorbereitet, wir haben alle Energie reingesteckt. Jetzt liegt es an den Fahrern. Jetzt ist es Schicksal. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ob das jetzt anders ist, besser ist. Wir wollen das Beste raus. jetzt ja. No! Die Bikes werden jetzt vorbereitet hier für das erste Free Practice. Wir haben heute leider nur zwei Free Practice, deswegen muss alles perfekt stimmen. Äh, ihr seht, das Team arbeitet sehr akkurat, jeder ist total fokussiert in dem, was er macht. Äh, die Bikes sind absolut perfekt vorbereitet, es wird jede Schraube nochmal nachgezogen. Das Fahrwerk passt soweit vom Basic Setting her mit den Daten, die wir haben. Wir fahren mit zwei Motoren, einmal vom Fifty sein ist die linke und Leon Sign ist die rechte. Wir äh, fahren aber zwei komplett unterschiedliche Fahrwerk-Settings. liegt daran, dass wir zwei verschiedene Fahrstile haben. Ähm, von dem her werden wir mal raus. Ausfinden, wie sich das Ganze noch kombiniert oder zusammenfindet oder vielleicht noch konträrer wird. Also, seid gespannt, was das erste Friebrecht ist. am Limit sein, um auch am Motorrad arbeiten zu können, weil sonst merken wir keine Fehler. Also wir können jetzt nicht rumtürdeln oder quasi Borna-Turn machen, das geht nicht. Das ist das Harte hier an der IDM, du musst raus, du musst beim bei der Musik sein, sonst hast du keine Chance. Und das ist schon für die Fahrer jetzt. Ich möchte jetzt nicht in deren Haut stecken. Wir haben jetzt ein Leon sein Federbein, Federbein ausgebaut, ähm, ja, die, die Jungs haben ein bisschen Probleme mit, mit Grip auf der einen Seite und mit Bremsstabilität auf der anderen Seite, die Vorderachse sieht aber sehr gut aus, die Hinterachse steht mit tendenziell manchmal ein bisschen zu tief, was somit zu viel Load auf den Reifen bringt und ähm, auch das Federbein nicht schnell genug oder nicht weit genug und nicht schnell genug ausfedert beim Anbremsen, somit der Reifen tendenziell ein bisschen zu viel Luft hat zum Boden. Dadurch, die Bremsstabilität nicht so optimal ist, ich messe jetzt hier nochmal die Federvorspannung vom, 50 sein, äh, vom Leon, sein Federbein, baue die Feder aus, um nochmal hundertprozentig die Federvorspannung in Millimeter ähm, zu, zu wissen und zu bestätigen quasi. Ähm, dann werden wir vermutlich mit mehr Federvorspannung an der Hinterachse ausgehen. Durch welcher Grund dafür? Ähm, damit wir zum einen an den Scheitelpunkten am Federbein hinten ein bisschen höher stehen, weil wir tendenziell im Tacken zu tief stehen. Wir waren stehen gebilden. wir haben Leon sein Federbein ausgebaut, haben dann nochmal den Preload nachgemessen, haben jetzt bei beiden Motorrädern tendenziell mehr Federvorspannung gemacht. Ich will noch keine härtere Feder, sondern ich will erst die Federvorspannung ausnutzen, die wir haben. Wir haben die Übersetzung nochmal geändert wir sind jetzt von 1644 auf 1543, damit die Hinterachse auch ein bisschen länger wird. Somit haben wir ein bisschen weniger Beelineigung und können somit tendenziell auch mehr Preload gut vertragen. Uh, es war jetzt gerade Mittagspause und in einer Stunde geht es in das zweite Fliebwäcktes. Die Jungs stehen eigentlich gut da, wir haben eine, eigentlich beim Leon vor allem eine, eine richtig geile Idee erlebt. Schauen wir mal, ob man die dann draußen umsetzen kann. 50 hinkt so ein paar Zehntel hinterher, sind wir jetzt aber auch auf fahrer dran gewesen, um da Verbesserungen zu finden, auch je nachdem, Linie halten, Gasöffnung, wie lange dauert es und so weiter, was haben wir am Ende der geraden Topfbeet. Und ja, wir haben jetzt versucht, alles so schnell wie möglich da reinzukumpen an Informationen für Fahrer und Motorrad, um bestmöglich umzusetzen können für, ein, für das zweite Fripprecht. schon erste Erkenntnisse ziehen. Im Moment muss man mal schauen, wo das Fahrwerk zu welchem Zeitpunkt wie steht. Die Jungs beklagen beide keinen Grip. Und jetzt müssen wir mal die ganze Strecke durchgehen und mal schauen, wo das Fahrwerk in einer Fahrsituation steht. Ähm, von den Daten her sieht es im Moment noch gar nicht so schlecht aus, muss ich gestehen. Müssen wir mal schauen, wo die, wo die Stellen sind, wo es Probleme haben. Aber werden wir werden mal rausfinden. Okay. Na, Leon, wie bist du zufrieden mit der Dio Party Ich bin äh, tatsächlich richtig zufrieden. Ich bin äh, vorher eigentlich noch nie so Teile gefahren ja. beim Motorradfahren und seitdem ich die in Schleiz probiert habe, ist äh, mega gut. Also, ich glaube, man sieht es auch hier bei der Hand. Tatsächlich habe ich hab irgendwie kaum noch kaum noch quasi diese, diese Hornhautränder und äh, auch kaum noch diesen Druck hier eigentlich auf der Hand yeah. ähm, man muss ein bisschen rumspielen mit den Größen ich hatte erst eine größere Größe und jetzt eine kleinere Größe genommen äh, wo es hier gut schließt und auch hier die Ränder gut äh, gut sitzen ähm, und ansonsten äh, bin ich echt top zufrieden die sind schön dick vom Material her yeah. Hast du da irgendwie das Gefühl, dass du sagst, okay, die sind mir jetzt zu dick im Handschuh, dass ich zu wenig Gefühl am Lenker habe oder ist Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich froh, dass sie so dick sind, Na, okay. äh, um eigentlich diesen, noch diesen bisschen besseren Druck auf vor allem hier abzufedern, quasi, mhm. den, ich, den ich da brauche auf der Bremse und alles. Also ich bin eigentlich froh, dass sie so dick sind. Ich bin einmal bis jetzt dünnere gefahren. Das hat eigentlich so gut wie gar nichts gebracht bei mir. Von daher bin ich echt top Na, zufrieden. Cool. Ne? Ja, das freut uns. Alles klar. Und unter den Handschuh rein hast du auch kein Problem, dass das irgendwie stört? oder Überhaupt so. nicht. Man sieht es ja auch so schon, die legen sich ja auch so schon direkt glatt hier eigentlich. Ja. Ich tue die immer schön zurechtzuppen, so dann gehe ich in den Handschuh rein. Und es fühlt sich an wie, wie ohne, nur dass man halt danach äh, eigentlich eine positive Hand hat. Na super. Okay. Na, alles klar. Du, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg und Glück für das Training. Matthias, was machst du da gerade? Ja, wir haben jetzt den Dämpfer vom 50 zerlegt. Ein überprüfendes Druckstufensetting, weil ich der Meinung bin, dass das dieses Druckstufensetting, das da drin ist, ein bisschen schwächer ist, als wie das beim Leon, und das überprüfe ich gerade und schreibe ich gerade mit. Im Moment sieht das tatsächlich so aus, als wenn es ein bisschen mager auf der Brust wäre und der 50 hat ein bisschen Probleme, dass das Motor gefühlt hinten zu tief reingeht, zu schnell zu tief reingeht, zu, zu schnell transferiert und deswegen vermutlicherweise wir zu wenig Dämpfung haben auf der Hinterachse, um die soften Federn zu fahren. Ich möchte aber gerne die soften Federn fahren. Von dem her ähm, schreibe ich das jetzt mal mit und dann gucken wir mal in das Setting Bank von Ölens, welches da drinnen ist. Und im Notfall muss ich es am Leon sein Federbein abmessen, um es gegen zu kontrollieren. Dass wir die gleichen Settings haben, weil beim Leon funktioniert es sehr gut, so wie es aussieht. Und deswegen muss ich mich da jetzt mal dran richten. So, wir sind heute am zweiten Tag äh, in der IDM in Assen hier. Die Motorräder sind vorbereitet. Wir hatten gestern eine lange Nacht bis ca. 11 Uhr oder 23.30 Uhr. Die Motorräder vorbereitet mit neuer Elektronik, mit einem neuen Datensetting von BMW, das gestern released worden ist, das vom BMW Werksteam in Barcelona getestet worden ist. Haben eine bessere Willi-Kontrolle, vermutlich auch eine bessere Traktionskontrolle. Wir haben noch mal einiges am Fahrwerk gemacht. Äh, beim 50 Sein motorrad haben festgestellt, dass das Dämpfungssetting nicht dasselbe war wie beim Leon, haben das jetzt angeglichen und ja, wir haben alles vorbereitet, wir haben alle Energie reingesteckt, jetzt liegt es an den Fahrern, um die Motorräder im Qualifying auf eine gute Startposition zu platzieren. Wir werden sehen, seid so gespannt, bleibt noch weiter dran, es wird extrem spannend in diesem harten Starterfeld. Guys. quasi, Aber jetzt können wir sowieso so nichts mehr ändern. Jetzt ist es Schicksal. Ja, jetzt geht's raus ins Qualifying. Die Anspannung ist groß. Da hat man doch eine hohe Verantwortung, dass es alles funktioniert und dass es geil ist und dass sie nicht nach einer Runde reinkommen und sagen, alles ist scheiße, sondern fahren raus und bam! Die Stimmung ist allgemein sehr angespannt hier im Fahrerlager. Wir haben jetzt das Qualifying gehabt, das q 1. Beim Leon hat es richtig gut ausgesehen jetzt. Wir haben einen guten Fortschritt gemacht, auch beim 50 mit dem Fahrwerk. Es sind jetzt 41.0 gefahren mit dem Leon und 42.5 beim 50. Das Grip-Problem haben wir ein bisschen in den Griff bekommen. Also Grip ist besser jetzt. Jetzt müssen wir beim Leon wollten. Der Junge will jetzt noch ein bisschen mehr Bremsstabilität haben, weil er jetzt dadurch, dass er mehr Grip hat, auch schneller am Ende der Gerade ist und somit härter bremsen muss und jetzt so ein bisschen in ein äh, Stabilitätsproblem reinkommt. Ja, und das gilt jetzt rauszufinden, was wir dabei verbessern können, bis zum zweiten Qualifying, das irgendwo um 13.45 Uhr glaube ich ist. Und die Jungs checken jetzt das Bike nochmal, schauen wir mal dran. Äh, vielleicht fragen wir auch mal kurz die Fahrer, wie sie sich gefühlt haben. Rein ins Interview und ich schaue jetzt mal in die Daten. Ja, ich tu mir tu mir noch sehr schwer. Ich bin zum einen ein bisschen körperlich noch angeschlagen von meiner Grippe und zum anderen fühle ich mich noch nicht ganz wohl auf dem Motorrad. Wir sind am, am wie soll ich sagen, Fehlerquellen minimieren, am, am Wohlfühlfaktor einrichten und ist natürlich hier ein hartes Level, ein hartes Niveau, man hat selbst einen Anspruch an sich und ich fahre aktuell noch hinter meinem eigenen Niveau her und versuche so schnell wie möglich auf Level zu kommen, ja. Das Motorrad fühlt sich nicht schlecht an, aber wir haben Probleme mit dem Hinterradreifenverschleiß, dass der Hinterradreifen sehr schnell einkracht, eingeht und dann kämpfst du halt nur noch gegen Windmühlen und das Problem kriegen wir nicht in den Griff. Und da habe ich halt ein bisschen Bammel vor der Renndistanz. Wir haben ein paar Sachen geändert, vom Training auf heute, auf das erste Quali, die auch sehr positiv eigentlich waren. Ich konnte mich um fast eine Sekunde noch mal verbessern, bin mit der Zeit zufrieden. Allerdings mit der Platzierung noch nicht ganz, weil das Niveau halt einfach sau, sau, sau, sau hoch ist wieder. Ähm, aber wir haben dann noch so ein, zwei Sachen, die wir gerne vielleicht verändern würden fürs Quali 2. Und ich denke mal, dass die sich bestimmt positiv auswirken, dass man da noch an der Position vielleicht ein bisschen heilen könnte. Aber ansonsten bin ich schon mal sehr zufrieden. So, wir tun jetzt beim 15 das Luftpolster ein bisschen kleiner machen, damit er mehr Gefühl am Kurveneingang auf der Bremse hat, wenn die Gabel tief steht. Also ein bisschen mehr im Öl drin steht und den Reifen besser spürt. Jetzt hat er es. hat es. Das raus, Oh, das ist aber ganz schön Ja, das ist sie Da noch drücken so. pro tip vorst du erst auf null bevor man die genau weil sonst kriegst du die sonst kriegst du die böse nicht von der stange von der, Schrank, von der okay. okay, ja weil sonst zu, zu weit entstehen Wir sind jetzt hier am dritten und letzten Tag in der IDM Superbike in Assen. Ähm, heute sind die Rennen zwei Stück. Das erste Rennen ist um 12.10 Uhr, das zweite um 16.10 Uhr, glaube ich. 11 ähm, Uhr ist das erste Warm-up. Also die Jungs sind nicht so ganz zufrieden mit sich selbst. Leon steht auf ähm, 20 und, und 50 auf 23, 24. Von insgesamt 27 Fahrern. Das äh, Feld ist extrem hart. Wir haben ein bisschen gekämpft mit Fahrwerksetting, um wirklich ein fahrbares Setting hinzukriegen. Das ist alles hier nicht so einfach. Ähm Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Leon eigentlich nur eine Sekunde weg ist vom, vom vorderen Mittelfeld, sage ich jetzt mal. Also da ist nicht so viel um. Ähm, ja, das ist halt eine Lernphase für beide hier und das müssen wir, damit muss man umgehen können. Ja? Also das ist halt eine harte Nummer. Äh, wenn das jetzt ein pro Superstock cup wäre, dann würden wir vorne ums Test fahren, aber in der IDM Superbike fährst du halt hinten rum und musst das abkönnen und musst das als Lernphase mitnehmen. Das Problem ist so ein bisschen, du kannst halt wenig testen, wenig probieren, wenig machen, weil einfach die Zeit zu kurz ist für die Trainings, du hast keinerlei das ist zwei freie Trainings und in da kannst du auch keine großen Sprünge machen, darfst nicht zu viel probieren, weil die Chance halt, dass du dann irgendwie in die falsche Richtung arbeitest, mit großen Schritten ähm, ist einfach zu groß und deswegen machst du lieber kleine Schritte in der Hoffnung, dass du nur mit kleinen Schritten im Worst Case in die falsche Richtung arbeitest. Von dem her sehr schwierig, Stimmung war gestern ein bisschen betrübt, habe auch nichts mehr gefilmt, ein bisschen in sich gekehrt, auch mal überlegt, was machen wir anders noch mal eine Nacht drüber schlafen, jetzt noch ein bisschen was an der Elektronik macht mit willi kontrolle und Traktionskontrolle. Im Endeffekt ist es mittlerweile so, wenn man ein bisschen was zum Setting besprechen kann, wir haben eigentlich zu viel Grip, vor allem beim 50 haben wir zu viel Grip, ähm, somit hat er sehr viel Willi-Probleme, weil er eben wenig rausleidet, weil der Grip hier sehr hoch ist und wir jetzt auch mit der richtigen Feder relativ viel Kraft ins Motorrad bringen und sehr viel willy neigung schon in Schrägauge haben und mit dem kämpft er so ein bisschen. Aber wir haben jetzt an der Elektronik noch mal ein bisschen was verändert und hoffen jetzt, dass wir einen noch so einen kleinen Fortschritt machen können mit einem kleinen Test im Warm-Up, mehr oder weniger. Und dann geht's in die Rennen. Wir können jetzt nur mal wir den warm ab, eben testen. Wir haben jetzt die Daten von gestern, wir können jetzt nur noch viel falsch machen. Ist uns völlig egal, wie schnell das wir jetzt fahren, wir brauchen jetzt Test. So, wir haben jetzt also noch was geändert. beim BG ist Motorrad, wir haben die Drossel-Split Drossel ausgeschaltet, damit wir die BMW gemacht haben zwei Paare drosten Ich mache die ersten zwei und die letzten zwei auch untereinander, unabhängig voneinander, damit der Drehmomentverlauf sehr smooth kommt. Und das würde ich jetzt mal testen beim Fifty, vielleicht kommt er besser klar, wenn dieses Split deaktiviert -Di ist. Deswegen haben wir zwei verschiedene Modes hinterlegt, wo alles gleich ist, außer die Splits unterschiedlich sind und er während dem Fahren drauf umschalten kann. Und ich hoffe, dass wir mit so ein bisschen lineareren Leistungsverlauf kriegen und eher mehr Gefühl über das Hinterrad kriegt, was das Grip-Level anbelangt. Ist natürlich die große Frage, ist die Reifenempfehlung Alle Teams tragen hier ein bisschen, weil der Asphalt ziemlich rau ist und die Reifen relativ schnell kaputt macht. Das also wird jetzt die nächste große Herausforderung, dass wir den Reifen über die Distanz zum Rennen bringen. Deswegen müssen wir schauen, dass wir am Anfang ein bisschen investieren. In die ersten Runden den Reifen nicht leicht überhitzen, nicht zu viel spinnen lassen, nicht zu viel wollen am Anfang, dass wir eher Richtung Rennende die beste Pace fahren können und dann eventuell noch. Ma bleibt gut mal. 16. 50 bis 19. Ein Punkt für den Leon. Mich, mich interessieren jetzt auch mehr, wie die Reifen aussehen im neuen Setting. Wo so soll er aussehen? Ja. Tschüss. ist gar aus. ist gar aus. Nicht so gut. Bei dir. Ja, Das ist jetzt genau das, was wir eigentlich haben wollen. Das ist eigentlich für uns jetzt ein guter training gewesen, dass wir das, das Reifenbild jetzt einmal hinkriegen mit der richtigen Feder. Von dem her ja eigentlich alles gut. Das ist vorbei ist weit weg. Leon ist 14. 50 ein bisschen weiter hinten. Äh, ja, ich habe eine neue Erkenntnis. Wir suchen immer so nach Grip und Grip ist das große Thema und ich muss feststellen, umso schneller die Fahrer sind, desto weniger Grip brauchen die, weil die viel schneller durch die Kurve durchfahren und somit viel weniger Pickup-Grip brauchen, um aus der Kurve rauszuschleunigen. man hat das wirklich beim Zuschauen schön beobachten können. Die ersten Acht beschleunigen viel weniger hart aus den Kurven, als die Letzten. Weil also ich einfach viel schneller reinlaufen lassen und einfach viel schneller durch die Kurve hindurchfahren. Und das war so eine der größten Erkenntnisse, die ich im Motorrad Motorsport, im technischen Bereich, im fahrerischen und auch im Fahrwerkstechnischen gemacht habe. Und damit verabschiede ich mich von der IDM aus Assen und jetzt äh, noch eine schöne Zeit.